Alexander Klier und bin Lehrbeauftragter an der Hochschule München. Speziell für den Master Gesellschaftlicher Wandel und Teilhabe. Ich bin also nicht fest angestellt, sondern habe eine berufliche Tätigkeit nebenbei oder eigentlich hauptsächlich, weil ich bei der Scaling GmbH arbeite. Das ist durchaus Absicht, weil über diesen Weg die betriebliche und berufliche Praxis in die Ausbildungsgänge kommen soll. In meinem Fall erlebe ich das als unglaublich stimmig, weil es nicht nur so ist, dass ich meine berufliche Praxis hier ins Seminar bzw. in diesen Kurs mit einbringen kann, sondern auch umgekehrt die Diskussionen und die Fragen bzw. die Antworten darauf auch wiederum zum Teil jedenfalls in meine berufliche Tätigkeit zurückfließen. Apropos berufliche Tätigkeit, meine spezielle Aufgabe ist es, Kunden dabei zu begleiten, wenn sie digitale Plattformen einführen und darauf eine soziale Kollaboration stattfinden lassen wollen. Speziell auch noch einmal zu lernen, wie das mit der digitalen Kollaboration funktioniert, aussieht und wie sich auch nur im Unternehmen spezifisch darstellt. So gesehen stellt meine Arbeit eine wunderbare Synthese aus beruflicher Tätigkeit und Lehrtätigkeit dar. Und ich hoffe, etwas von dieser wunderbaren Synthese auch im Kurs vermitteln zu können. Weiter geht's mit ein paar inhaltlichen Anmerkungen zum Kurs. Das Seminar heißt ja Steuerung digitaler Organisationen. Und das bedeutet natürlich, sich zu überlegen, wer steuert wann, was, wie, mit welchen Gründen und eventuell natürlich weiter zu überlegen, wie erfolgreich ist diese Steuerung und welche Ergebnisse hat es auch sonst noch zu zeigen. Dian Hinchcliffe hat diese schöne Folie erstellt, in der er versucht, verschiedene Modelle von Organisationen und ihrem Management bzw. ihrer Steuerung aufzuzeigen und da steht an erster Stelle nicht umsonst die traditionelle hierarchische Organisation mit Management-Funktionalitäten, die quasi die Steuerung organisieren und bewerkstelligen sollen. Die klassische Betriebsorganisation Taylorismus auch genannt. Man sieht hier quasi schon einen zentralen Akteur, der steuert und man sieht, welche, die hier ja, arbeiten müssen, die gesteuert werden in diesem Kontext und das Ganze eingerahmt von einem doch nicht unerheblichen Anteil an Maschinen. Dieses Bild ist auf den Wikimedia Commons einzusehen und ich verwende es unter den Bedingungen der Creative Commons. Der Modellvergleich von Diane Hinchcliffe ist insofern ganz spannend, weil er hier neben dem traditionellen hierarchischen Management und der Organisationsstruktur, wie sie beispielsweise in Fabriken vorherrschen, die Holakratie quasi am anderen Ende verortet. Holakratie ist ein relativ neuer Begriff, der gerade aus der digitalen Diskussion kommt und der eine ganz andere Art von Organisation bedeutet. Sehr schön zu sehen, glaube ich, ist, dass es unterschiedliche Bereiche gibt, die von dieser anderen Art der Steuerung betroffen sind. Beginnend mit der Organisationsstruktur, wo ich ganz gerne den Begriff Bauplan eines Unternehmens oder einer Organisation verwenden würde, bis hin zu den Prozessen, wie diese gestaltet sind und was natürlich für uns ganz zentral sein wird, wie verhält es mit den Akteuren in einer solchen Organisation. Wie organisieren Sie sich? Wie wird gesteuert? Wie werden Sie gesteuert oder steuern Sie? Und wen oder was steuern Sie? Das wird natürlich eine ganz interessante und vertiefende Diskussion. Und als letztes werden wir uns natürlich auch noch darüber unterhalten müssen, wo es Grenzen der Steuerung gibt und inwiefern auch hier wiederum, beispielsweise bei agilen Methoden, die Grenzen der Steuerung... Gut übersetzt werden oder vielleicht auch nicht gut übersetzt werden in das wie das Funktionsprinzip und die Zusammenarbeit in diesen Bereichen funktioniert. Dieses Seminar war von Haus aus als Blended Learning Seminar geplant, als das Modul 2018 eingeführt worden ist. Das bedeutet, dass von Anfang an ein erheblicher Anteil der Lernleistung in diesem Seminar über Moodle laufen sollte. Im Zuge der Corona-Pandemie und von Covid-19 war es auch vollständig online abgebildet, was zeigen soll, dass das Format flexibel ist und entsprechend den Bedingungen angepasst werden kann. Entscheidend für mich ist vom Format und der Methodik des Seminars aber, dass wir nicht nur über digitale Plattformen reden und das irgendwie als exotisches Phänomen bestaunen, sondern dass wir genau darüber, also über Moodle, parallel beispielsweise auch zu Zoom oder Adobe Connect, die Lernprozesse dieses Seminars vollziehen. Ich hoffe, dass das gelingt und dass wir uns in den vielfältigen, unterschiedlichen Räumen und Medien gut bewegen können und am Ende eine spannende Diskussion und Lernreise hinter uns haben. Ich möchte das kleine Einführungsvideo damit beenden, dass Sie noch eine Bildinterpretation machen, mit der wir dann in der ersten Präsenzsitzung einsteigen werden. Ich habe dazu ein sehr berühmtes Gemälde ausgewählt, nämlich das Eisenwalzwerk von Adolf von Menzel. Es ist insofern ganz interessant, weil es eine Studie darstellt, wie die frühe Fabrikarbeit organisiert worden ist. Das heißt, Adolf Menzel ist tatsächlich in die Fabriken gegangen, hat geguckt, wie das da ausschaut, wie die Arbeiter und Arbeiterinnen agieren, was dort passiert und wie das Ganze auch arrangiert ist. Es kann also als bildliche Studie einer Organisationsform gesehen werden, wie sie damals üblich war und wie sie natürlich auch gewirkt hat als Steuerungsinstrument und Steuerungsmittel. Die Fragen, die ich jetzt an Sie habe, kommen der Reihe nach. Und ich bitte Sie, sich dazu Notizen zu machen und diese Notizen mit in die Präsenzsitzung zu bringen. Wir sehen uns auf der Präsenzsitzung.